der hier und heute geht es mal um ein ganz knackiges, heftiges, nices Giveaway von mir. Weil ihr habt mir die 2 k voll gemacht und das ist eine echt krasse Reichweite für mich, weil ich sowas noch nie hatte. Und ich will, ich will mich auch bedanken dafür und hatte auch im Stream schon, in ähm, mein letzten Stream hat, der ja so jetzt noch online ist, habe ich sogar gesagt, dass ich meinen Account, nicht meinen Account, aber einen Account, ähm, verlosen werde. Das war gerade einfach Erfahrung. Mein. Verlosen werde und einige Designs von mir, Es kann im Voraus sagen, ähm, dass ich mehrere Gewinner, also beziehungsweise wird es mehrere Gewinner geben, äh, das, das steht auch fest und was ihr tun müsst und bla bla, das äh, werde ich jetzt im Laufe des Videos sagen und werde euch dann nochmal mitten im Video ähm, dann noch ein kleines Screenshot ein, äh, einschicken von, dem, von der E-Mail, die ich bekommen habe, dass ich den Account auch wirklich gekauft habe. Und ich sag gleich im Voraus, falls irgendwelche Probleme aufgetreten sind, der dann den Account gewonnen hat, der sollte sich dann bitte schnell, schnellstmöglichst dann bitte äh, melden. Weil sonst kann ich das auch nicht beheben und bla bla. Und weiß auch nicht, was ich dann tun soll, wenn er dann nicht schreiben tut. Und dann erst sage ich mal nach ein paar Monaten, kommt, ey der Account geht nicht, weißt du. Ähm, auf jeden Fall, ich kann sagen, ich habe ihn mit einem MMOGA -E gekauft. Ähm, ihr könnt gerne auch in meine Beschreibung gehen, auf den Link klicken und darüber auch einen äh, account kaufen oder psn karten billig ich sogar die sind sogar, äh, billiger als wenn ich so kaufen würde für 1 2 euro und ähm, ihr würdet mich da unterstützen weil es halt ähm, mein partner eine partnerschaft ist mit einem und würde mich auf jeden fall sehr freuen ähm, ganze fanboys Junior auf jeden fall nach äh, mein Bruder, da gehe ich erstmal raus erstmal in lobby auf der Bahn mal kennt so, ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, was werde ich alles verlosen? Ich werde auf jeden Fall ähm, den Account verlosen. Es gibt ähm, den Platz 1. Der Platz 1 Gewinner bekommt den Account. Nur den Account. Ähm, ich kann gleich sagen, es ist ein Season 2 Battle Pass Skin dabei. Welchen, das sage ich natürlich nicht. Und ähm, einige andere Skins. Ähm, Wins kann ich auch schon sagen. Logischerweise hat der Account nur einen Win. Weil das, das ist bei jedem MMOIA Account so, dass man wirklich nur einen Win hat oder du hast halt wirklich richtig krass Luck und bekommst einmal 1000 Wins oder so, aber das ist echt, da brauchst du anders viel Glück und brauchst 1000 Accounts, die du kaufen musst und der bekommt auf jeden Fall erstmal den Account, der erste, der zweite Gewinner bekommt von mir zwei Intros und wenn er diese gewonnen hat, sollte er mich dann natürlich auf Instagram oder auf WhatsApp anschreiben, nach nachdem, die meisten haben ja eigentlich meine Nummer, auch meine Abonnenten haben fast jeder meine Nummer. <lacht> Ähm, und der dritte gewinner der bekommt auf jeden fall ein abi ein vorderen abi und zwei banner oder halt zwei abis und ein banner das darf man sich dann aussuchen vielleicht gibt es ein Kumpel, der ein banner der kann er ja schenken der vierte gewinner bekommt ähm, ein banner und der fünfte gewinner ein abi damit es auch wirklich mehrere chancen gibt wirklich dass wirklich auch fünf leute verschiedene leute mal gewinnen können ähm, ich werde den Zufallgenerator Zufallgenerator ähm, auslosen sage ich mal und ähm, wenn es halt der gleiche immer ist, dann wird natürlich direkt neu gesucht. Logischerweise, sonst kann man es die anderen Leute auch nicht gönnen. Das wäre dann auch ein bisschen schade. Aber jetzt würde ich dann sagen, zeige ich hier auf jeden Fall noch den Screenshot, ich bin der Konto gekauft habe. Er ist auf jeden Fall Link Available oder da irgendwie sowas war das da. Man kann den auf jeden Fall noch verlinken, was ihr dann als PS4-Spieler tun müsst, weil ich denke, die meisten meiner Abonnenten sind PS4-Spieler oder Xbox-Spieler, ja, PS4-Spieler würde ich mal sagen. Ähm, PC-Spieler haben natürlich ganz einfach, sie müssen nur die Daten eingeben und bla bla, war war's schon. Bei den PS4-Spielern sage ich gleich im Video, gleich zumindest. deswegen sich so ein bisschen raus das Video. Äh, was ihr dann schnell tun müsst, wenn ihr diese Daten habt, ihr geht einfach in einen neuen Account rein, macht euch einen neuen Account, je nachdem. Geht ein Fortnite rein, dann registrieren, einloggen und so Da bla, bla. Dann geht ihr einfach auf einloggen und gibt da dieses, diese E-Mail ein und dieses Passwort ein, was ihr dann von mir bekommt auf Instagram oder WhatsApp, je nachdem der, wer der Gewinner ist. Ähm, das gibt ihr einfach ein und automatisch ist der Account schon verlinkt. Epic-Daten funktionieren einwandfrei. Ich habe auch nichts geändert, werde auch nichts ändern. Ähm, das könnt ihr dann selber tun, äh, weil ich brauche den Account nicht und äh, ja, würde es euch heute euch mal gönnen, weil... Was brauche ich, mit, was, was will ich mit einem zweiten Account was spiele er eh nicht mit Fortnite drauf. Ja, und dann ja, würde ich mal sagen, ähm, wünsche ich Fall sehr viel Glück an allen Ich bedanke mich dann trotzdem nochmal an die 2000 Abonnenten und einen geilen Streamer auf jeden Fall, der jetzt noch online ist, ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, dass ist ein spontaner Streamer. Äh, und wie gesagt, wenn ich ab und zu in der Woche nicht streamen kann, dann müsst ihr mir echt mal verzeihen, da ich auch wirklich arbeiten bin und auch wirklich auch hart arbeiten bin. Äh, oder halt Berufsschule bin, dann ein, zwei Wochen dann gar nicht spielen kann. Ähm, das ist auch miese Zeit. Deswegen finde ich es trotzdem krass, dass ich wirklich so viele Abonnenten gemacht habe. Und dann würde ich sagen, äh, ich laber nicht mehr weiter. Ähm, dann würde ich sagen, haut rein, viel Glück an jeden. Ähm, und in den nächsten Tage, im nächsten Stream werde ich neue Mods ausdursten, das sage ich auch gleich. Und dann würde ich sagen, ähm, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.